und weiter geht's durch grüne. Hier würde ich als Architekt sagen, ja, das sieht gut aus. Wer um die US-amerikanische Film- und Musikszene Bescheid weiß, kennt diese Typen. Links Frank Sinatra, rechts Johnny Cash. Ich habe nicht gekauft, und ich habe sie nicht ja, Fredericksburg. Fredericksburg. Ja. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Was meinst du? Insgesamt bestimmt anderthalb Stunden. Es ja. ist schön hier, aber es wird jetzt zunehmend warm. 10:32 Uhr. Wasser ist immer gut. Unser Morgenspaziergang durch Grüne hat nun nach knapp zwei Stunden sein Ende gefunden und es wird Zeit nach Hause zu fahren. Ja, die Hitze steigt, auch die Luftfeuchte wird unangenehm. Also ab nach Hause in unser Tiny Modern Farmhouse.